Ich mag diesen Anhänger, diesen Weihnachtsanhänger. Ja, fühle ich. Ich finde den auch echt geil. Ich fände es cool, wenn das dauerhaft da wäre. Ja, true. Aber immerhin kriegen wir jetzt sogar ein paar coole, ähm, äh, Liveries und so weiter. Für das Event jo. Moin, Sheba, was ist denn mit dir los? Was machst du hier? Fortnite Fortnite? Ja Interessant Ja Oh, das wird Einfragen hat Deswegen ja direkt Deswegen wird nichts zu tun, außer ETS? Was soll denn das? Was soll denn das jetzt heißen? Und jetzt nur das Interesse. Ich glaube nicht, dass kein Leben. Hä? Oh, da steht ja ein G. Oh nein, das ist ja Gegenverkehr! Ja. Büt. Ja, hat da funktioniert. Bin durch. Komm die Polizei direkt, dich, dich direkt abholen. <lacht> ja, hier ist eine Unfallstelle. Ey, was ist auch... Oh mein Gott, der Bus! Der Drecksbus! <lacht> das ist Hast, Hast du es Rocky? Nee, leider nicht! Dieser Drecksbus! Ey, ich fahre ganz genüssig mit bei 90, auf einmal fährt der Bus links quer in mich rein. Oh. Ohne irgendwel, ohne irgendeinen Grund. Ohne Blinken, ohne gar nichts. So bodenlos. Oh. Geht da weiter vom Gas. Der gibt da gibt aber weiter Gas, obwohl ich kein Gas gebe, das ist das? Ganz... Genau deswegen hat sich die KI in ETS. Ja? Nee. Oh, Warum doch, doch im oh. Die KI hat einfach einen Unfall gerade gebaut. Von selbst. Oh, oh mein, mein Gott, richtig. <lacht> ja, und dann kommt Ghostwadi. <lacht> <lacht> ich fahre nicht so ganz leicht hinten drauf und er. Ja. Ja, ich hab's zu spät gesehen, deswegen musste ich ja versuchen abzukürzen. Guck. Fast noch alles. Ah, hä? Was ist denn jetzt los? Ah, ich hänge an der Leitplanke fest. Das ist los. Das nicht, ein nach... ich aber nach. bitte Ich stehe da morgen noch, wenn, der, wenn, wenn die bitte morgen noch stehen. Ja. Aber mit dem, Dop dem doppelten Anhänger ist es nicht angegeben. Nee. Durch die Mitte? Ja, Ach, stell, dass du einfach links dran vorbeifährst? Nee. Ja, ich wollte hier ordentlich fahren. Dass ich nicht hier also, das mit dem ordentlich fahren, das ist, ich ja, weiß, nee. ich wollte, ich, ich, wollte ich, ich wollte den weißen Streifen nicht überqueren. Ich dachte, dass ich da irgendwie durchpasse, aber hat nicht so funktioniert. Ich merke es. So gehen die Geschenke definitiv kaputt. Ja. Wenn die Dinger die Dinger sind eher auf Stahl, wenn die eine Tonne wiegen, die können gar nicht kaputt gehen. Genau. Das ist aber auch Obsidian oder Bedrock oder sowas. Ja. ja. Was ist das hier für eine Bonzenfabrik? Boah, also wie komme ich denn hier durch? Oh mein Gott, das so. hat schon wieder eine. So, rückwärts einparken. Ich muss, ich muss meine Tasten neu bewegen. Ach du Scheiße, wer ist denn auf diesen Einparkspot? Oh mein Gott. Also bevor ich rückwärts einparke, das werde ich niemals hier tun. ist ja ein. Oh mein Gott, Ui, das klappt aber. Oh. oh, ich habe jetzt ein bisschen das eingestellt. Das kann ich zumindest. Ich habe jetzt Bremsen und Rückwärtsgang auf Minus gelegt. Ja, von Hannover gibt einen guten. Ah. Oh mein Gott, nee, das ist nichts. Schau, was alles so von Hannover gibt. Ja, man muss gucken, dass das äh, Geschenke sind, die wir liefern. Oh, als Geschenk. ob das nichts zählt, Leute. Boah, ich, ich kann schön meine schnellen Aufträge weitermachen. Da Geschenk Hannover Linz, das ist viel zu weit. Ja warte. Ich, ich, ich sortiere gleich mal. So, eingepackt. Also Trade ich hasse diese Filme, weil du weißt, jede Kampf hab, ist, die Dinger Wow, mein mein neuer mein neuer Anhänger ist direkt neben meinem alten Anhänger. Man könnte auch fast meinen, die, ich äh, liefere jetzt denselben Anhänger wieder. Weiter. Also die Geschenke müssen doch nach ähm, Kassel nicht nach Hannover. Ja, ich war eigentlich wie gesagt hier links, musste ich einpacken, direkt daneben. So. Bei ist das ein großes deutsches Eck. 11.000 Euro auf den Euro genau. Du kannst, ähm, wenn beim Bergabfahren der Temperatur auf 95 einsteht, der fährst auf 95. Nein! Echt? Ja! Passt. Guck, passt doch, Amis ah, berührt nicht oder? Passt doch alles. Gegen Jetzt aber. So, ich jetzt wieder in München. Warum müssen Landstraßen und Zeug ruhig sein? Oh mein Gott, ich bin mit ich bin in den Tod gefahren. Ich habe aber kein Damage bekommen. Achtung, es steht ein ja, lk weg ja. auf der Straße. Liegt hier. Ey, ich schwöre, auf einmal kommt Gegenverkehr, ich hasse es nicht. Aber keinen Schaden davon getragen, jetzt muss ich sagen. Nicht super. Ach du Dreck, steht nee, jetzt ist mir egal, ja. aber am Ende nicht. direkt wieder zur Werkstatt fahren. Wegen ein direkt LKW, der wir mitten auf der Autobahn einfach auf mich eingelenkt ist. Ich weiß mal auf der Gegenspur, was soll schon schief gehen? Da kommt ein LKW. Da kommt noch ein LKW. Hui! Noch kurz bei der ja, jetzt bin glaube ich auch mal zur Werkstatt. Ah oh, das zählt? Wegen nach Frankfurt. So. Wohin, Schieber? Frankfurt. Okay, 13.000, das nehme ich doch gerne.